Okay, vielleicht ist es Millionen, Milliarden von Menschen sowieso schon bewusst, nur ich habe es mal wieder nicht mitbekommen. Aber, ja, ähm, ein paar Kartoffeln wurde mir gebracht vor einiger Zeit und momentan sehen die so aus. Und eben, wenn man Hunger hat ne, und nichts weiter da hat, dann denkt man sich ja, ja die Kartoffel ist ja eigentlich noch gut, nur mh, die Augen, das wäre wirklich schade. Ne? Hier so als... Lebewesen-Fan, ne? das lebt ja volle Kanne hier, hallo Kleiner, ähm, das wäre ja eigentlich schade um die Dinger. So, und jetzt ist es normal gang und gäbe, dass wenn man neue Kartoffelpflanzen haben möchte, so eine sogenannte Mutterkartoffel irgendwo hinsetzt, einsetzt und dann... Ähm, habe ich mir sagen lassen, dass, dass diese, diese Augen, werden die ja genannt, diese kleinen Wurzeln, finde ich auch sehr interessant, ähm, die Energie aus der Mutterwurzel ziehen, um dann hier eine Pflanze draus wachsen lassen zu können. So, ähm, auch bei der Recherche darüber, na gut, natürlich will man das finden, was man finden wollte und... <lacht> Ja, ich wollte die Gegeninfos dazu finden und da habe ich einen Haufen dazu gefunden, ne, da, da war überall gesagt, ne, du ne, nimmst eine Kartoffel, eine alte, ne, wo die Augen schon rauswachsen, setzt die rein und dann wächst da eine Pflanze draus. So, ne, Neulich, wie gesagt, ich hatte aber Hunger gehabt, ich wollte die Kartoffel essen, war ja noch gut gewesen, ne, nur die Augen. Hm. Also habe ich die Augen mir abgemacht, die kann man ja ganz leicht abknapsen hier, hier ist eins, da ist noch eins. das ja, hat es für mich eigentlich so schon wie ein krasses schönes lebewesen ausgesehen und guckt da das sind jetzt lauter kleine einzelne augen von einer einzigen kartoffel die ich hier reingesetzt habe und so wie es aussieht scheint da jede zu sprießen hier wachsen die wurzeln rein da wachsen die wurzeln rein hier auch und hier ist schon eine kleine Kartoffelpflanze da. Das heißt für mich jetzt im Klartext, wenn ich mir ein Kartoffelfeld anlegen möchte, dann brauche ich dafür nicht einen Haufen alte Kartoffeln, sondern da reichen ein paar und die einzelnen Augen davon. Es wird jedes eine einzelne Pflanze. Das finde ich finde ich persönlich heftig. Wie gesagt, ne? ihr wisst es vielleicht schon alle, ich wusste es noch nicht. Bis später.